Ja, hi, all, willkommen. Mein Name ist Andy Röp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schild. Ja, nicht Schwert, Schild wieder. Der zweite Part, in dem wir mal ein bisschen was im Pokémon Schild aufnehmen. Und ja, wenn ihr euch an den letzten Part erinnern könnt, dann werdet ihr vielleicht direkt schon Unterschied merken hier an der Arena. Und ja, so wie ich es mir gedacht hatte, die gesteins arena ist Schwert exklusiv und wir haben hier eine vollkommen andere Arena. Und ja sagen, die machen wir dann in diesem Part. Ich zeige euch noch ganz kurz mein Team, das sich ein bisschen geändert hat so vom, ja, von den Formen, ja, sag ich mal. Ja, wir haben immer noch den Wasserstarter, dann haben wir die Entwicklung von Wally die ne? Ähm, ich weiß nicht, wie das. Gucken wir uns das mal so an. Verstehen den Namen? Intellion, ja. Sind so ungefähr auf dem gleichen Level wie letztens. Bei Pokémon Schwert mit den sechsten alter gegen Mac. Äh, elektro genau. Dann haben wir hier Pokesan, welches ich geschafft habe zu entwickeln. Und ja, auch da habe ich im Internet nachgeguckt. Und da wäre ich auch schon wieder nie im Leben drauf gekommen. Und zwar Folgendes. Wir haben ja einmal so Items. Ich hoffe, ich habe jetzt auch mal so ein Item noch hier irgendwo, das ich mal kurz zeigen kann. Aber ich glaube nicht, ne? Dann Item heißt glaube ich Zucker Erdbeere und ja von diesen Items gibt es irgendwie verschiedene, die kann man ein hokumil oder Homokiel oder wie auch immer Teil heißt geben zum Tragen und ja was man dann machen muss ist den ja wenn ich lang genug dreht dann macht man so eine Pirouette und ja je nachdem wie man sich dreht wie lange man sich dreht, in welche Richtung man sich dreht, äh, zu welcher Tageszeit man sich de dreht, bekommt man irgendwie eine andere Version von diesem Teil und ja, weil ich da gibt es irgendwie verschiedene Geschmacksorten und so je nachdem, wie du dich gedreht hast und so und wie gesagt, allein wäre ich dann nie drauf gekommen. Ich weiß auch gar nicht, ob ein das Spiel irgendwann mal erzählt hat, dass man das überhaupt machen kann, sich so drehen. Also Leute, die Entwicklung in diesem Spiel, ne? Wie so zum Kuckuck sollst du bitte schön darauf kommen? Ich will jetzt mal ganz kurz gucken, wo ist das Teil? Ähm, da kommen. Weil, nämlich hier. Da gibt es irgendwie verschiedene Versionen. Ich weiß nicht, warum ich das im Pokédex drin habe. Und ja, davon die Entwicklung von die Geiger Dynamax Version, ne? Ja, Ruby, vanille Vanillecreme, ich habe Vanille und ja, weiß ich nicht. War wow, so eine richtig bekloppte Version irgendwie jetzt zu entwickeln und ja, habe ich auch nachguckt, weil ich mich nach 40 Leveln irgendwie so gewundert habe, warum sich das Ding nicht mal endlich entwickelt und ja, wir haben Scorch immer noch, guter halt Scorch sieht immer noch genau gleich aus. Terapod, heißt das glaube ich. Mein Politer hat sich ein Galopper entwickelt und so sieht jetzt Galar Galopper aus richtig krass sieht jetzt gar nicht mehr aus wie sagt immer sie aus wie prinzessin celestia mehr oder weniger so und dann haben wir hier diese typen Legiers, nicht wollte das legion sagen und ja ich habe die mighty six getauft und ja weil nicht die habe ich noch nicht ausprobiert aber ich hoffe die werden gut sich irgendwie gut anstellen hier also Gut, dass ich hier noch keinen Kampf-Pokémon hatte, deswegen konnte ich das auch im Team nehmen. Ich habe ein Schwert, ja, Porrenta, also, Lauchsalot, und dann werde ich natürlich nicht auswechseln. Und ja, haben wir genug geredet. Wir gehen mal in diese Arena, welches irgendwie nach Geist, äh, Geist, Eis-Arena aussieht. Hallo, Hopp. Oh man, ich habe gerade einen Riesenpleiter eingefahren. Meine Strategie gegen Eis-Pokémon wohl doch nicht ganz wahre. da hatte ich sie mir doch eins zu eins von meinem Bruder geguckt. So ein Mist hier du hast die katter innere leiterin gegen die ich gerade verloren wird besser einen guten blick drauf bevor du dich herausforderung stellst ja, dann mel Wenn mal, wie die Arena-Leiterin hier aussieht ihr habt sie ja noch nicht gesehen ich muss mir derweil überlegen was ich in mein team ändern kann um zu gewinnen das wichtigste ist wohl dass ich mir mehr selbstvertrauen in die sache rangehe ich weiß ja schon wie sie aussieht ich habe sie ja ein Cutscene gesehen aber dann sage ich euch mal wie sie aussieht oh, mel nummer 361 seit ihren 20ern ist Mel Arena Leiterin. Sie ist als ausgezeichneter Coach bekannt. Ihre Trainingsmethoden sind jedoch überaus strikt. Als entsprechend hart und deutsch präsentiert sich folglich auch ihr Kampfstil. Trainer, die ihre hart Schule überstehen, sind allesamt wahre Könner. Weshalb man ihr zurecht sagt, ihr Churches in Churches da werden die Spreu vom Weizen getrennt. Hinter vorgehaltener Hand man sich, erzählt man sich, einen Streit mit ihrem Sohn sei die Ursache für Melts beinahe beiden harten Kampfstil. Er streit mit ihren Sohn. Ich denke jetzt gerade irgendwie, ist irgendwie jemand eine Eis arena leiter oder so? Weil da wurde ja auch irgendwie mit Cabo dran angedeutet, ne? ja vielleicht irgendwie der Vater von Flavia ist. Das rubin äh, Robin und Saphir. Keine Ahnung, weiß man ja nicht, ne? Und ich werde auch, hat so ein Gefühl, wir werden nicht so viel mehr herausfinden, weil. Na, die kannst du haben aber schon gesehen hat also, Gespräch. Da gibt es nur einen Mondball, ja, ist eine Schild exklusive drin. ist. Habe ich so Gefühl. wir werden nicht so viel herausfinden. So ist doch von ihr jemand, hinein, braucht man mehr als Mut. Den Leuten haben wir alle schon geredet. Eigentlich im letzten Part, also so. weil das Ende in sich ist, darf man nicht nachlässig werden ich habe in der stadt in der es schneit fast so als wäre das wetter auf meiner seite so wir kommen wir in unserer arena stadion antreten aber ja, sicher doch da waren ich doch bitte in der umkehr bitte da um. so eis pokémon genau wie in der stein -Arena, in schwert stehen unsere chancen nicht so schlecht hier in diesem fallgruppen detektor und das ist wahrscheinlich genau die gleiche arena Challenge, ne? Da sind sehr wenige Unterschiede. Aber es sind überhaupt Unterschiede da drin. Also das ist doch auch schon mal was, ne? Hier wäre so ein Rutsch rätsel doch wieder gut gewesen. Als Eisarena. Mir ist kalt. Ja, soll ich die Regeln der -Missionen erklären? Da sind Fallgruben, die das nicht reinfallen. So. Dann viel Erfolg. Okay. Hörst du mich? Nee. wahrscheinlich genau in den gleichen Stellen auch noch ein bisschen doof. So in der erste Stelle. Lass mal schauen. Nein, wenn man die Mighty Six ausprobieren. Zeig mal. Äh. Sag mal Eis Pokémon bei mir ist, war ich immer ein Kühlkopf. Ich hoffe, wir sehen auch hier ein paar neue Pokémon. Einer Trainer Tony. Ist nom nom. Was du noch? antritt Gegen stark? Die haben wenn eigene KP niedrig sind. Ja, Prügel einsetzen. Ich habe jetzt sechs. Ich habe mir so gedacht, das passt irgendwie jetzt zu den Prügler. Ein Volltreffer. Da wir jetzt an, je nachdem, wie viele pokémon man Team hat. Dann sind noch, sind dann auch noch zu sechs. Das heißt irgendwie. Du hast sechs äh, und dann auf fünf elf Leute, die auf ein Pokémon auftreten. Das du voll übertrieben. Ich nehme jetzt mal an, wird jetzt nicht so schwer hier. Was? Ich kann unmöglich verlieren. Doch. So, mein eis mal mir jetzt brauche ich mal einen kühlen Kopf. Okay. Oh Gott. Ah alles klar ich glaube die rätsel sind sogar ein bisschen anders oder ich nee glaube nicht ich muss eigentlich ich habe noch nicht so viel pokémon gefangen wie ein schwert also wollte die erst noch so fangen aber ich stand jetzt schon direkt grad vor der stadt der Route 8 auch noch nicht so gut ähm erkundet, soweit. Oder? Weiß ich nicht. Weiß nicht. Wollen mal, mal gucken, ob ich so mit Level 40 das schon schaffe, da wird er schon gehen, So von den Pokémon her, die ich kämpfen muss. Hoffe ich. Hi! Werde ich werde dich in dein Pokémon einführen und dann in kleine Stücke zerschmettern. Bist nicht genau? Ne, ein bisschen anders die aus. Leonie. Genau, fast so aus wie Leute aus Aus der stein arena ein Schwert. Also, verdammt. Gegenschalter macht weniger Schaden die mehr. Hier wir haben. Prügler, so alle elf und ja, aus das verdammt aus. Das hat eine riesige Verteidigung, glaube ich. Eigentlich voll broken, irgendwie. Ne, einmal so weit nicht auch ein Schwert irgendwie. ist aber nicht mich erledigen, oder? Gegenschlag. So, wenn du mich jetzt doch eher aus Oh Gott. Ich muss ich jetzt erledigen, sonst wird er ein bisschen gefährlicher ja. Oh Gott. Bei der Verteidigung ist jetzt unten, ne? Also nein. So, mach noch mal Ausbruch kommen. Sei blöd. ob oh Gott, ich bin sowas von tot kompetitive strategie sind ja alle umgekippt alle auf einmal gott überlebt den jetzt hier schlag und schafft das ding zu erledigen du schneller er kein und nicht wollte jetzt einwechseln. ja sogar du hast glaube ich defensivwerte werte nicht so gut was höhere Verteidigung? Okay, du hast ein Verteidigungstyp, sehe ich gerade. Also, okay. Los, Glimmer. Ich werde ich werde die Celestia umtaufen. Wir sind jetzt gar nicht mehr aus wie Dingens. Von den Farben mehr, aber... Nicht mehr so von der Größe und so. Jetzt machst du natürlich halt dass du... Also, von klar. Okay, du bist weg so schon kleiner gar nicht, normales Galopp ist ja auch physisch ausgelegt. Ich glaube ja, ne. sich damit mein Stolz zerschmettert. So, die Mighty 5, Mighty 6, meine ich. Muss ich wieder blieben Was ich gar nicht viel trinke und so. Und das das mal ein. Also eine ganz schöne heftige, heftiges Setup gegen das ich kämpfen musste. Eisburg, man können nicht einfrieren. Sie mögen einen Haufen anderer Schwächen haben, aber ich mag sie trotzdem. Ja, eisbogen haben glaube ich, ich glaube von allen, von allen Typen irgendwie die meisten Schwächen, oder? Stein, Stahl, Feuer, Kampf, ne? Naria ja, habe ich du um auszufordern? Stein, Feuer, ein Stein, Feuer, Michael, Stein, Feuer, Kampf, Stahl. Sind schon ganz schön viel Schwächen. Ja, ich hätte mal jemand anderen irgendwie nehmen sollen. Nur Eis, Scorch, du schaffst das. 142 HP. Nicht gedacht, dass das Ding irgendwie so stark wäre, am Ende. Lizard. Haha. So geht das hier, Flammrad. Und ah. weg. So haben die alle nur ein Pokémon, ein Schwert, in Arena. Nee, ne? Michael wurde besiegt. Melzin. Mir die Ohren lang, wenn sie hört, dass ich gegen dich verloren habe. <lacht> Warum lassen du dann? Mehr kämpft wie eine Furie, sie will immer gewinnen. Einige Leute mag dieser Kampf, sieht zu kalt bin ich vor, aber ich finde ihn nicht schlecht. So, ähm. Gott, du mal vor. Ich bräuchte meine eine er Kampfattacke, habe ich so für die Mighty Six. Ah oh Gott! Allerdings bringt es irgendwie nicht so. Oh nee. Ah wollte gar nicht so weit laufen. So. Das war? Kommt jetzt hier ein Eissturm, da wäre nämlich ganz schön gefährlich. Als wenn ich nicht zu dick angezogen jetzt zwingt mich ja in diese uniform herum zu laufen kommen in der schneeweißen welt ich will eine lange hose oder ein mantel oder irgendwie so anziehen gar nicht mit den klamotten hier herumlaufen Ah, so also ein wetter mich festgefahren oder noch nicht so ja, weitergehen auch wenn man beim weg nicht sieht so läuft die arena mit hier im chester stadion andrew Ort, dich heraus Aktilas. ach du okay ich kann nicht sogar noch Du bist jetzt weg, weil ihr alle nur ein Pokémon habt. Ah. Oh, was hat sogar überlebt? Oh Gott, oh Gott! Ich nicht gedacht hat, dieses Teil so stark ist. Also mein Teil, wenn ich jetzt ehrlich bin. Ah. Gott, ich glaube der überlebt danach den nächsten Schlag dürfte eigentlich nicht überleben, Ja, ich habe die in diesem Spiel auch, ich glaube, sogar zweimal aus dem Grund habe ich zweimal in der Naturzone oder so gefunden. Okay. So wie du an den Sieg der Pokémon glaubt hast, musst du auch an dich selbst glauben. Ich glaube an mich selbst. Okay, werde ich nicht gerade, wenn man denkt, dass man ein ziel ist, dann ist man so schnell in einer Fallgrube. Na, Na komm, eine mit Weile. Ich habe jetzt gar Bock, hier nochmal zurück zu laufen. Also, nein, ich ein bisschen zu weit gelaufen. Ja, einfach nach rechts, muss sie eigentlich sehr leicht merken. weil erinnert mich irgendwie an so eine Arena ein Pokémon Vega, die so ähnlich ist wie die in Yoto, in Gold und Silber, wo du mit dieser Geister Arena hier, genau ja, da hast du ja irgendwie so einen schwarzen Bildschirm überall und du konntest nicht sehen, wo du hin muss, wo du hin konntest. Und, äh, da müsst ihr euch nur irgendwie zehnmal schwieriger vorstellen. Keine Ahnung. Irgendwie so fühle ich mich gerade hier. Schön. Okay. Wir haben es ja durchgeschafft. Jetzt nur noch die Arena leid wenn die dieses eine fischer wird der eine typ gerade hatte dann wird das schon schwierig habe ich so gefühl aber schafft das schon Mighty ihr ihr geht vor ihr seid sechs leute ist sicherer selbst irgendwie zwei fronten das ein pokémon aus sechs pokémon und einer von ihnen ist immer vorne also jetzt zwei leute irgendwie die gerade Vorausgehen irgendwie. Ein doppelter Speer. So, Mel, Mac und Mel. Mal gucken, wie die sich schlägt. Wir hatten nicht so viele Probleme gegen Mac, also mal schauen. Schauen, was du hier so zu bieten hast. Ich bin Mel. Wie du hier sicher gedacht hast, fehle ich ein Team aus Eis-Pokémon. ist auf dem Weg zu mir ein paar blaue Flecken geholt? Was? Ja, meine Falgunen sind eben unberechenbar. Glaube ja, nicht, dass du deshalb von mir den schon das schon Programm Sobald ich erst mal eingefahren habe, gibt es keinen kommen mehr, was ich dann mit der Mache fragst du? Tja, das wirst du schon sehen. Ich werde auf Eis legen. Das ist eben mein Stil. Ja, okay, bleib mal ganz ruhig. Alte, dann ihre Haare ja ein alter Melf hatte heraus. Motine Okay. wird bestimmt die Entwicklung von diesen einen Teil, aber vorher stattfinden kann. da dynamix aktiviert. Hm. Mach mal das. Komm. Finale Formation aktiviert. Oh. Mal ist aber halt auch ein Pokémon aus Dingen, ist dieser Generation. Er sieht irgendwie so aus der hintergrund es irgendwie so aus, als könnte er irgendwie von Dingen sein, von von so eine Attacke aus Sonne und Mond oder also so, so ein Insel-Feeling irgendwie so. Okay. Muss er mal googeln. <lacht> okay. Ähm, Prügler, ja. Hm. Der Dürerkampf existiert seit der achten Spielgeneration. Okay, ich wollte schon sagen hätte ich dich leider aus dem team schmeißen müssen so wir haben es gerade so geschafft aber nächsten kampf werden wir das nächste gucken wir glaube ich nicht überleben p der name hätte sich echt ändern sollen so wer ja, ich bin nicht schneller Gegenschlag, da müsst müsste jetzt voll abziehen. Oh nein, du bist schneller. Nö. Bist du nicht? Mighty sechs. Oh Gott, okay, heute nicht alle weg. Noch was noch mal für die anderen übrig. Lade vor. Nein, oh Gott, man für den Kommunen. Bist du denn? was weil Was ist das für ein Teil? Geil. Was? Was? Was ist das für ein Teil? Das Ding ist awesome. Das will ich auch haben. Oh. Oh nee, wir sind tot. Haltet euch fest, Leute. Ah. Ähm. Äh, ich nehme an, natürlich ist zur Hälfte irgendwie Flug oder so oder Wasser oder ein Pinguin. Ist da kann man ja Punkten sprung Volltreffer. Wart Eisturm und er hat überhaupt den Hagelsturm hier gemacht? War irgendwie schon automatisch hier? Ich glaube ja, ne? Trockner. Ja aber ich kriege doch was auf hier. Der teil, der teil, hat mich irgendwie überrascht. Auf gott sagen ah, okay dann heißt das wird darüber dann selbst wenn es noch ein kleiner spitter ist eis bleibt du wirst schon sehen lapras mal also, ich glaube ich wächst draußen da komme ja, hallo oh gott habe ich ganz vergessen na, na los danke deiner max vergabe alles unter eisiger kälte na, Wie sieht das teil jetzt aus Genau gleich, nur halt mit Musik. Musik herum. Und längeren Hals, glaube ich. Okay, komm her. Deiner Flut, und oh, nee. Äh, ja, das sieht voll aus wie eine Flut. Aus wie ein Laser Wasserstrahl ey. Und jetzt regnet na klar. So sich den Gegner teil ein. Scott will ich sagen, ne? aber Scott ist Wasser. Äh, Stahl aber neutral. Hm. So eine hohe. Ich glaube, sogar eine hohe Verteidigung. Aber Lapas greift spezial. Das ordnung eine hohe Spezialverteidigung an. Äh, ja. Mach mal halt so. Hm. So, komm her. wir machen den hier. Pff, gute Frage jetzt ne. Ich jetzt eigentlich zweimal Wall einsetzen an Ah ne, Ach, nee, bei Wiederholung. Hm, will ich dazu machen? Ich glaube ja. Deiner Chinese. verteidigung der mitstreiter seite ein psycho feld ja komm machen so ja los verwandeln Werd zu einem my big pony hat er ist abteil groß deiner chinese oh, das hat keins das gemacht der boden fühlt sich seltsam an oh gott uh, aber der regen ist weg und oh, hat trotzdem voll viel abgezogen ja ich könnte also wartet hier weiter so. ist ohne bist du sowieso... Oh, was ist mit deinem Panzer passiert? Vorzeit, tag tragt ein in eine Welt und den geführpunkt. Giga-Melodie. man mal das Eis, ne? Okay. Der Gegner gegen Physische und... Okay. Du musst dich jetzt verrückt behandeln, ne? Hm. ist ah, komm. schaffst Glaube an dich. So, als. Sieht doch wieder ein bisschen anders aus, ne? mit tiefschlag Ist fehlgeschlagen Oh geschlagen Oh gott abkurs irgendwas nerviges kommt hier noch weil du wirst mich auch nicht down ich dir jetzt schon mal server ich denke nicht okay wenn du jetzt ein bisschen okay Regen hat aufgehört alles klar wird hier noch knapp Mann jawoll jawoll was ist so ein Psychofeld wir auf den Arm nehmen jetzt ja, ist wow Akrobatik los komm <lacht> auf den arm nehmen ich weiß doch sobald ich kehrt wenn er einsetzt jetzt wieder gesang ein also kriegst mich aber auch nicht da. los akrobatik kommen was allein oh jetzt der schneller die schneller akrobatik kommen aber den kaputt jawohl aber nur halbwegs knapp am Ende er ja, hat ein Mel wurde besiegt. Ah. Ich will mich einfach in ein Loch verkriechen, wobei man in den Löchern hier richtig fällt. Er hat nicht auge gesagt, so ähnliches das ist ja immer eine Überraschung. Du hast richtig was auf den Kasten. Das habe ist natürlich frustrierend, aber ein nachwuchs talent wie dich zu entdecken, macht das wieder bett Hier nimm den Eisorn. Schön wie er glitzert, oder? Dankeschön. Das sieht aus wie eine Maske mehr. Das Alpokum ist bis einschließlich Level 50 fangen. Hm, mir ist wohl wäre, wenn du irgendwann als Champ meinen Sohn gegenüber stündest. Verspricht mir, dass du ihn ordentlich in die Mangel falls dieser Tage kommen sollte. Wie heißt denn der? Komm, sag mal. Glückwunsch zu deinem Sieg gegen Mel. Ja, der der Leistung überreicht dir die TM. Ist hier so Sohn Vasili? Ich meine, er ist ein Wassertrainer, aber wenn die sagt, ich soll zurückkommen als Champ, ist doch Knabbildung von mensch berühmter Uniform. Und so weiß nicht. Okay. Oh Gott, bald, dann war das für diese Folge. Ne? Wir haben den sechsten Arena-Orden ja abgesahnt, und von jetzt an kommen wahrscheinlich keine Unterschiede mehr. Außer wir treffen ja vielleicht das andere legendäre Pokémon, weil ich nehme an, legendären Pokémon unterscheiden sich je nach Edition ne? und ja, vielleicht sehen wir uns dann mal wieder. Aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wann sonst noch außer der siebte Arena-Leiter welcher ich ja vermute ist irgendwie jemand den man noch nicht kennen und der der jetzt nicht oder die die noch nicht aufgetaucht ist in diesem einen intro also ja, wenn diese arena leiter in den beiden editionen eine verschiedene Person ist dann sehen wir uns wahrscheinlich hier zur siebten arena wieder. aber weiß ich nicht mal schauen jedenfalls was das für diese folge in der nächsten folge geht es dann mit pokémon schwert wieder weiter und ja ich bedanke mich alles fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Bad gefallen. Bitte lasst ein Like, ein Abo, ein Kommentar und Tschüss.